Jetzt geht es ja wirklich um den Background. Was müsste der Makler tun? Also, ne, was wäre der richtige Schritt? Was der Makler tun muss, um dieses Thema komplett in der Hand zu haben? Also... Herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution Podcast Folge. Und heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Wir haben natürlich immer spannende Themen, aber heute haben wir ein besonders spannendes Thema, weil es genau die aktuelle Zeit trifft, nämlich es geht um das Thema Zinswende. Und man kann hier das ähm, magische Datum ähm, Juno 2022 mal so als Schnittpunkt nehmen. Und dazu habe ich einen äh, sehr interessanten äh, Studiogast, nämlich jemand, der wirklich behind the scenes uns liefern kann. Also echt knallharte Fakten zu dem, was da eigentlich im Bad Background alles läuft. Und äh, das ist ähm, mein äh, ja lieber Freund, kann man schon fast sagen, äh, Klaus äh, Langhals, Klaus J. Langhals und stell dich doch mal kurz vor. Ja, Heinz, vielen Dank für die Einladung schon mal vorweg. Ja, mein Name ist Klaus Langhals-Arnold, sogar Doppelname. Also von daher genau. äh, freue ich mich, dass wir heute dabei sein dürfen. Ja, ich bin äh, Direktor Partnergeschäft bei der CreditWeb in Köln. Ähm, wir betreuen bundesweit äh, Pooling im Bereich Baufinanzierung und äh, ja, gehören zu den großen Playern am Markt und freuen uns, dass wir im letzten Jahr zusammengefunden haben, dass wir das äh, Bosbach Consulting, ich habe jetzt fast schon äh, so so, den American Slang hier mit reingebracht, wo es Bach Consulting und Credit Web eine Partnerschaft eingegangen sind. Ihr coacht sehr erfolgreich Immobilienmakler. Wir sind ein Top-Anbieter für Baufinanzierung und wir freuen uns, dass wir da einfach zusammenarbeiten können. Ja. Das äh, dazu. Wir haben gerade festgestellt, äh, wir sind gleich alt. <lacht> von daher haben wir da auch eine Gemeinsamkeit und ich äh, schätze das sehr. Den Austausch mit dir zum Wohle deiner Kunden. Und äh, das sollen dann auch unsere Kunden sein. Und wir werden gemeinsam das Thema Finanzierung wuppen. Ähm, Qualität muss sich durchsetzen und die liefern wir. Und von daher passen wir, glaube ich, sehr gut zusammen. Genau, jetzt geht ja jetzt geht es ja wirklich um den Background. Also äh, bei mir, mir war es ja wirklich im Bedürfnis, als ich gemerkt habe letztes Jahr, dass die Immobilienmakler so ins, ins Kämpfen kommen. Ich will es mal so ausdrücken. Ne? Also der ähm, auf einmal Nachfrage ist runtergegangen. Äh, die Leute haben wirklich äh, also wenige Kaufinteressenten und daraus ist ja ein Problem entstanden, nämlich das Problem, dass Immobilien echt liegen geblieben sind. Ja? Also das ging nicht weiter, das hat wirklich gestockt. Mhm. Und wir können uns natürlich glücklich schätzen auf der einen Seite, dass wir unseren Kunden rechtzeitig, frühzeitig, eigentlich schon immer, ein sehr gutes System für den Verkauf an die Hand gegeben haben, sodass die meisten gar nicht in diese Falle wirklich reingelaufen sind. Hat natürlich was mit Kaufpreisen zu tun, Überhöhte Kaufpreise im Markt etc. Wo wir heute ja so ein bisschen hinschauen wollen, ist ähm, zuallererst mal äh, die Tatsache ähm, Hausbank versus freier Finanzierer äh, Zinsentwicklung etc. Und lass uns doch mal da anfangen, nochmal um den Leuten ein bisschen einen Hintergrund zu geben, was ist denn wirklich passiert eigentlich da dieser Neuralgische äh, Punkt äh, Juni 2022. Ja, aus gut. deiner Sicht, also aus der Sicht mhm. eines Finanzierers, ja. ja weil ihr habt ja vielleicht nochmal äh, ganz kurz, wie viel Geschäft, also mal als Zahl, die sind ja offiziell, äh, aber als Zahl, wie viel Geschäft verwaltet oder beziehungsweise hat eure Gruppe, vermittelt letztes Jahr, damit ja. die Leute mal wissen, so, dass wir hier jetzt nicht über irgendein Kindergartengeschäft oder äh, Unternehmen sprechen. Nee, das können wir mit äh, voller Brust natürlich sagen. Also CreditWeb gehört zur Bildhausgruppe, äh, die ist letztes Jahr entstanden aus drei Unternehmen, Hüttich und Rompf, äh Web, Bau für 24 und der Firma Finlink, einem führenden Anbieter für CRM-Systeme in der Finanzierung. Ja, wir haben im letzten Jahr rund 5 Milliarden Baufinanzierungssumme ähm, bewegt und äh, sind damit ganz klar die Nummer 3 in Deutschland. Äh, haben natürlich auch Ziele, äh, wollen da natürlich auch wachsen, aber mit 5 Milliarden, wie gesagt, sind wir die Nummer 3 in Deutschland und äh, sind da sicherlich sehr gut positioniert. Kannst du mal so gerade ich würde mal gerne einen Vergleich haben also einen Vergleich 5 Milliarden was macht denn so eine so eine durchschnittliche oder normale Sparkasse Kreissparkasse was, kannst du da mal so einen kleinen Vergleich geben was was da so gedreht wird im Vergleich? Ja, also ich kann das aus der beruflichen Vergangenheit auch sagen, die ist noch nicht so lange her, dass ich mal in der Sparkasse das Thema Immobilienfinanzierung verantwortet habe. So, das war eine Sparkasse mit zwei Milliarden Bilanzsumme. Es gibt in Deutschland 400 Sparkassen noch rund. Da ist sie irgendwie so auf Platz 250 und die machte so im Neugeschäft 100, 150 Millionen. So, jetzt muss man sich ja, jetzt muss man sich ja vorstellen, Klaus, dass jetzt der, der, der Makler, mhm. der Immobilienmakler, der hat jetzt eine Immobilie und jetzt kommt der Käufer und sagt, ja, ich gehe mal zu meiner Hausbank. Klar. Ja? Das passiert auch, auch. So, und, und das Hauptproblem, was wir hier haben, also was ich schon vor Jahren gesehen habe okay. und was jetzt gerade extrem ja hochploppt, ist, ähm, was für Möglichkeiten hat denn der Banker jetzt im Vergleich zu euch? Also zu jetzt Credit Web, zu der ganzen Gruppe, was dahinter steckt, mhm. äh, mal um auch da mal den Leuten ein bisschen Datum, also Daten zu geben. Ja. Man kann relativ platt sagen, der Banker hat eigentlich nur ein Angebot, nämlich sein eigenes, hauseigenes Angebot. Das muss man fairerweise sagen. Natürlich, ähm, die Sparkassen arbeiten mit Bausparkassen zusammen. Also die LBS-Bausparkassen gehören zu den Sparkassen. Bei den Volksbank-Reifeisenbanken ist das Schwäbisch Hall. So. Aber grundsätzlich hat der Banker ein Ziel, er will das Geschäft, wenn er es denn machen darf, in die eigenen Bücher bringen. Genau. So, Damit sind die Möglichkeiten für den Kunden begrenzt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass der Kunde natürlich ein gewisses Vertrauen hat. Er ist groß geworden mit seiner Hausbank. Die Eltern haben gesagt, das ist unsere Bank, also von daher gehst du da mal schön auch hin. So, Aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben über 400 Banken regelmäßig im Angebot. Und bis zu, aber auch, die auch noch Anbieter. mehr ne, teilweise. ne? Ja, wir haben bis zu 600 Anbieter. Mhm. Das muss natürlich passen. Es gibt natürlich Anbieter, die nur regional unterwegs sind, die sich vielleicht auf spezielle Kundengruppen stürzen. Aber wir haben die gesamte Palette im Angebot. Und das ist unsere große Stärke. Unsere Mitarbeiter finden für den Kunden wirklich nicht nur eine passende Bank, sondern auch noch Alternativen. Denn äh, Baufinanzierung ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, ich sage immer, Baufinanzierung ist äh, Fleiß und Disziplin. So, das zeigen unsere Berater und im Zusammenspiel mit dem Kunden kann man dann das optimale Ergebnis finden. Das muss nicht immer der beste Zins sein auf den letzten Kommapunkt an der, äh, hinter der hinter dem Komma, ähm, sondern es muss passen. Was hat der Kunde für für Ziele? Was hat er für Möglichkeiten? Äh, wann? Äh, naja, man weiß vielleicht auch, irgendwann wird man mal Geld erben. Äh, deswegen muss man sich vielleicht keine Sorgen machen, dass die Finanzierung 30 Jahre geht. Eine durchschnittliche Finanzierung in Deutschland läuft 28 Jahre. So, wenn aber jemand weiß, naja, ich werde mal irgendwas erben, dann muss ich vielleicht die Zinssicherung nicht so hoch anstellen wie jemand, der sagt, naja, da ist nichts zu erwarten. Ja klar. Und dann muss ich das natürlich schauen. Also okay, aber, genau. Schauen wir da nochmal genau hin. Also der der normale Prozess, ja, mhm. und aus der Sicht und wir reden ja hier mit und für Immobilienmakler ist. Der Immobilienmakler hat ein Angebot, der Kaufinteressent, der schaut sich das an, der besichtigt und sagt, ich will, finde das ganz gut ja. und so. Und jetzt muss ich erstmal checken, ja? So, die, die, viele checken ja schon nicht vorher, ne? Die Finanzierung. Was wäre ne? eine gute Idee wäre. Ja, klar, genau. So. Und, und da setzen wir schon mal an. Das heißt also, hier braucht ein guter Immobilienmakler, der muss schon ausgestattet sein mit den Tools, um seinen Kaufinteressenten die Möglichkeit zu geben, Budgets zu rechnen, mal erste Zinsorientierung zu kriegen, Was? wie viel Immobilie kann ich mir überhaupt leisten. Damit fängt das schon mal an. Punkt Nummer eins. Ne? Also für mich eine klare Sache könnt ihr liefern. Kann der Banker natürlich nicht machen, weil äh, ne, macht der Banker ja auch nicht. Der will ja, dass die Leute schön äh, bei ihm erstmal reinlaufen. Ne? Das ist ja alles noch sehr Oldschool, muss man ja klar sagen. Sehr oft, ja. Das Kernproblem ist aber, der Kunde ist erstmal weg. Ne? Das ist Der Der landet ja jetzt erstmal beim, bei der Hausbank. Und jetzt möchte ich von dir mal wirklich Tachlis äh, hier auf den Tisch gehauen, wissen, mit welchen Zeiten muss ich denn oder muss der Makler rechnen, wie lange das dauert, wenn so ein, ich sag mal unter Anführungsstrichen, kleinerer oder mittlerer Hausbanker jetzt anfängt, Blättchen zu sortieren? Da kannst du von mindestens einer Woche ausgehen. Oftmals sind es zwei Wochen. So, so Und das ist heutzutage, das war früher noch schlimmer. Jetzt haben wir natürlich die Zeiten, viele Immobilien im Markt. So früher wurden Immobilien verteilt. Jetzt werden sie verkauft, beraten. So, und das bedeutet natürlich, dass äh, genau wie damals trotzdem Schnelligkeit natürlich eine Rolle spielt das Aber ein, zwei Wochen hört sich jetzt nicht so viel an, ja. Also ich habe da so mhm. bei mir klingeln da andere Zahlen, mhm. ja. Weil ähm, das Thema Entscheidungen, dann bis dann wirklich die Kreditverträge da sind, eine dann Vorabzusage gibt. Wenn, wenn du ja, bitte, dann der komplette über, Prozess. dann reden wir über drei bis vier Wochen. Minimum. In Oder? der Regel sind das mindestens drei Wochen so. Und das hilft ja, sage ich mal, in dem Prozess nicht weiter. Der Kunde braucht natürlich viel, viel früher eine Sicherheit. Ja, das funktioniert. Die Abwicklung nachher ist die andere Seite. Dazu gehört Klar. natürlich auch eine gute Betreuung, die unsere Mitarbeiter dann für, für den Immobilienmakler natürlich auch bieten. Aber wichtig ist natürlich eine frühzeitige Einschätzung, dass funktioniert und dass sich der Makler und der Kunde darauf verlassen können. Wenn gesagt wird, es funktioniert, dann muss es auch funktionieren. So mhm. und dafür brauche ich modernste Systeme. Wir wir arbeiten mit den modernsten Plattformen. Wir, es gibt zwei große Plattformen im deutschen Markt. Wir bedienen beide. Das heißt, jeder, der mit uns zusammenarbeitet, hat wirklich den Marktüberblick und wie wir gerade gesagt haben, mindestens 400 Banken. Mhm. Insgesamt sind es bis zu 600 Banken und von daher ist das, glaube ich, ein, ein wirklich faires Angebot, um, den, um für den Kunden wirklich das passende Angebot zu erzielen. Okay, wo ich, wo ich nochmal so einen mhm. Blick drauf werfen will, ist ja die Zusammenarbeit oder was müsste der Makler tun? Also mhm. ne, was wäre der richtige Schritt, was der Makler tun muss, um dieses Thema komplett in der Hand zu haben? Also verstehst du dass Ich, ich will ja Kontrolle haben. Also ne, mhm. Kontrolle heißt, ich möchte den Prozess in der Hand haben. Ich möchte den nicht aus der Hand geben, mhm. damit mir das Geschäft wegflitscht. Mhm. Weil im Zweifel sehe ich das Problem auch, und das haben wir ja schon x-mal auch live erlebt, ja. dass halt der Banker, der ist ja nicht pro Makler, sondern der ist ja... Im Zweifel pro dem Kunden, im Zweifel hat er auch noch vielleicht eine Immobilienabteilung im Rücken, der vielleicht auch noch schöne Objekte hat und ähm, sogar meine Immobilie bei ihm abwertet. ja Und sagt hier, nee, also das, äh, da kommen wir mal gar nicht klar und die ist aber zu teuer und hast du nicht gesehen. ja. Auf der falschen Straßenseite, alles was es so gibt, ganz genau. Ja, und das ist ja genau der Service, den wir bieten in, in der Zusammenarbeit. Das heißt, der Makler äh, schickt uns den Kunden... Und äh, mit dem klaren Auftrag, okay, der Kunde braucht jetzt meinetwegen erstmal einen Rahmen, damit wir wissen, was kann der sich wirklich realistisch leisten, Was natürlich gerade im Moment eine riesen ist. Die Zinsen sind natürlich gestiegen. Wir reden, du hast den Juni letzten Jahres angesprochen, da hatten wir noch ein Zinsniveau unter zwei 2%. So, und äh, die Zinsen sind aktuell, ne, nach der gestrigen EZB-Erhöhung, reden wir über dreieinhalb Prozent Zinsen. Aktuell. Aktuell. Bei, Zehn Jahre Laufzeit okay, hm? bei ähm, 40% Eigenkapital. Also 40% das Eigenkapital, heißt, ne? Also hallo. Also hallo. 1A-Beleihung hat das ja keine ne? Haben ja die wenigsten. Haben die wenigsten so. Ja, genau. so. Das heißt, wir reden, reden äh, realistisch über 4% Zinsen. Mhm. Mhm. So, und statt 2% sind es jetzt 4%, das sind 2% mehr. So, jetzt äh, will man natürlich auch, das Darlehen nicht nur die Zinsen bezahlen, sondern auch tilgen. So, da haben viele Banken in der Vergangenheit Mindesttilgungen gehabt von 2%, 2,5%. Durchschnittlich waren es über 3% im Markt. So, wenn ich dann rechne, mal ein durchschnittliches Darlehen, 400.000 Euro, und habe äh, 4% Zinsen, habe äh, eine Tilgung von 3%, 7% auf 400.000, dann reden wir über eine Rate, die weit über 2.000 Euro im Monat ist, ja. für 400.000 Darlehen. Das heißt, ich brauche dann noch Eigenkapital, die größte mit der Markt agierende Bank, äh, orangefarben aus Frankfurt, ähm, hat jetzt äh, im Januar eingeführt und hat gesagt, wir machen keine 100% Finanzierung mehr. Der Kunde muss mindestens die Nebenkosten haben. Das war immer schon so. Jetzt muss er auch noch 5% weiteres Eigenkapital haben. Das heißt, bei einer Immobilie, die 500.000 Euro wert ist, 10% Nebenkosten, 5% Eigenkapital. muss der Kunde schon mal 75.000 auf den Tisch legen, dass er überhaupt eine Finanzierung bekommt. Und, und genau das ist halt das, das Thema, wo dann die Leute wegflitschen. Ne? Und dann werden sie in Angst versetzt, Panik. Dann kommt natürlich noch die Medien, die Presse dazu und so weiter. Oh, kann man sich überhaupt noch eine Immobilie leisten? Bla, bla, bla, ja? so, und hier braucht es einfach Methoden. Hier braucht es Methodik, genau. System, ne? wie, man das, wie man das Ganze macht. Ne? Da ist das Zusammenspiel. Und wir haben jetzt ja äh, im letzten Jahr gestartet, Startet die Zusammenarbeit und die Makler, die wir von euch jetzt schon kennenlernen durften, die haben halt einfach bei dir auch gelernt, diese Prozesse. Das ist top. Genau. Also wir merken einfach, dass das Zuträger sind, Tippgeber sind, die das nicht nur machen, weil sie natürlich auch Tippgeber heißt. Es gibt auch eine Tippgeberprovision zu verdienen. Das ist für uns selbstverständlich. ist am Markt nicht selbstverständlich. Ja, absolut. Für uns ja. ist es selbstverständlich. Aber das funktioniert natürlich umso besser, wenn der Makler auch den klaren Prozess hat. Und die Makler, die wir bisher von euch kennengelernt haben, die haben das einfach drauf. Und von daher arbeiten wir natürlich auch super gern mit denen zusammen. Genau, also hier hier nochmal ein, ein, ein wichtiger Punkt. Was ist denn jetzt der Prozess? Ne? Also mhm. der der Punkt ist, der Makler muss einfach anfangen, seinen eigenen Finanzierungsexperten zu installieren. Ja. Und das ist ja das, was ihr an der Stelle auch liefern könnt. nämlich Absolut. Äh, ihr habt bundesweit 70, glaube ich, ne? Ja, wir und haben 23 äh, Niederlassungen und mhm. Repräsentanzen. Wir haben über 70 äh, Berater vor Ort. Wir decken, wenn man die Landkarte jetzt aufzeigen würde, ähm, wir decken das ganze Bundesgebiet perfekt ab. Was fairerweise man sagen muss, durch die Digitalisierung theoretisch kann auch ein ähm, Finanzierungsberater in Hamburg jemand in München finanzieren. Das geht alles. Klar. Aber äh, 600 Banken im Überblick zu haben und welche Bank vielleicht auch regional die passende ist, so. Das ist natürlich auch ein Stück weit die Herausforderung, die da zu stemmen ist. Genau, aber der, der, was ich halt cool mhm. finde und äh, das haben wir ja in schon einigen Runs jetzt auch mitbekommen, mhm. ist, wenn da ein Profi ist, wir haben jetzt ja ein, ein Beispiel im Kopf äh, von unserem Kunden auch, der auch Immobilienmakler und bei euch äh, mhm. Experte ist, ja. äh, der, der, wie gesagt, ganz klar hier an der Stelle hingeht und sagt, so pass auf, hier ist der Kunde. Und wir sagen, der Finanzierung, unser Finanzierungsexperte, und das ist ja eigentlich der, der Hack ja, oder der, ja, der Trick sozusagen. Wir haben eine eigene Finanzierungsabteilung und wir haben uns gegenüber dem Auftraggeber, dem Verkäufer verpflichtet, jede Finanzierung, jede Bonität vorher zu prüfen. Genau. Und deshalb gibt es gar keinen anderen Weg. Auch wenn Sie zu Ihrer Hausbank wollen, können Sie gerne tun, können Sie auch gerne machen. Aber trotzdem geht an der Prüfung durch uns nichts vorbei. So, und ähm, jetzt kann vielleicht der ein oder andere da draußen äh, darüber nachdenken, oh, oh, oh, äh, das kriege ich aber nicht geregelt. Äh, ich kann äh, dem widersprechen, das geht. Es hat nur eine Frage, wie? Also wie ist der richtige Gesprächsaufbau, dass auch da die Käufer einem sogar im Nachgang wirklich dankbar sind, ja, weil äh, in der Regel die Finanzierungskonditionen geknackt werden können. Das können wir mal so jetzt äh, in den Raum stellen. ja. Heißt also nichts anderes im Endeffekt, erstmal, wir nehmen das in unsere Hand. Ja, also in dem Fall, unsere Makler nehmen das in die Hand. Und dann kommt der Finanzierungsexperte. Und jetzt kommt ja ein ganz cooler Move, ne, dass, der, dass eure Berater natürlich sehr gut ausgebildet sind, sehr gut trainiert sind und die pro Immobilienmakler sind, pro des Objektes. Und wie lange brauchen die denn so im Schnitt, um jetzt zu sagen, ähm, die Finanzierung ist darstellbar. Fangen wir damit mal an. Wie lange brauchen die? Also erstmal versprechen wir, innerhalb von 24 Stunden gibt es eine Rückmeldung mhm. von dem Berater, dass er alle Daten aufnimmt. Wir haben moderne Wege, wie man zukünftig dann auch zusammenarbeitet, dass wir sagen, der Kunde kann da mitarbeiten, schon mal erste Informationen mit, mit reingeben, voll digital, von zu Hause aus, ganz entspannt. So, und dann wird unser Berater in nochmal 24 Stunden sich das anschauen und sagen, Daumen hoch, mm. Das sind die Themen, oder ganz, ganz schwierig. Ja. Und da werden wir auch ehrlich miteinander umgehen. Das gehört einfach auch dazu. Okay. So, Das heißt, wir haben in 48 Stunden, wissen wir, stimmt die Richtung oder was muss noch nachgearbeitet werden. Das ist sicherlich heutzutage, Es war auch in der Vergangenheit sicherlich, hat das den guten Berater ausgezeichnet. Der sich für den Kunden einsetzt und für den Kunden dann natürlich auch schaut, okay, was gibt's noch für Möglichkeiten? Gibt es vielleicht in der Familie eine Möglichkeit, Eigenkapital äh, noch dazu zu bringen? Eigentümerdarlehen vielleicht den, sogar noch. Eigentümerdarlehen genau. ja, ist ja auch ein ganz äh, interessantes Thema jetzt genau. aktuell. ja Heutzutage, wir reden über Facharbeitermangel überall, lesen wir jeden Tag, hören wir jeden Tag. Es gibt Firmen, die bereit sind und sagen, okay, ich binde meine Mitarbeiter und es gibt ein Betriebsdarlehen, was man sogar noch mit halbwegs vergünstigten Zinsen anbieten kann. Das ist steuerlich sicherlich immer zu betrachten, aber vielleicht gibt der Arbeitgeber auch ein bisschen zum Eigenkapital dazu als zinsgünstiges Darlehen, weil er damit auch eine Mitarbeiterin ist. Man muss kreativ sein, also Qualität in der Beratung heißt natürlich dort auch ein Stück weit Kreativität und nochmal, wie du es richtig beschrieben hast, wichtig ist, wir als Berater, genau wie ihr als Makler, sind für den Kunden da. Wir haben keine anderen Interesse. Natürlich arbeiten wir mit den Banken auch vertrauensvoll zusammen. Die können sich bei uns verlassen, dass sie eine gute Qualität bekommen, dass das, was wir an Unterlagen reingeben, dass das geprüft ist, dass das vollständig ist. Die Banken haben heutzutage auch ein großes Interesse einen schlanken Prozess zu haben und einen gesicherten Prozess zu haben, möglichst digitalisiert. Das leisten wir alles. Von daher ist das Zusammenspiel zwischen uns, also deinen Maklern und uns natürlich da auch ganz wichtig. So und Das ist einfach das Zeitgemäße und nicht einfach sich vertrauen, ich gehe zu meiner Hausbank, also ich habe ja, im Nachhinein immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn man gesehen hat, was da für Margen verdient wurde, die Bank. In der Baufinanzierung wird gutes Geld verdient, es gibt eigentlich kaum Risiko und das nutzen die Banken leider viel zu oft aus und deswegen ist das Angebot, was wir machen, absolut fair. Okay und und und wie lange also jetzt wenn man bei 80% Prozent nach 24 48 Stunden weiß, man, wo die weiß ich, wo die Reise geht. hingeht genau. ja paar, paar, weiß ich 72 Stunden vielleicht dann sind wir schon bei irgendwie 90% Prozent, weil man Unterlagen alles gesichtet hat ist ja klar hängt ja auch ein bisschen vom mhm. Käufer ab so und dann geht aber und jetzt kommt ja der Punkt ja also zumindest ist es meine Beobachtung ja. jetzt geht ja der beschleunigte Prozess los also der beschleunigte Prozess bedeutet ja was auf Direkte Anbindung an die Banken, ja, diese 400 bis 600 äh, äh, Partner, beschleunigter Prozess, digitaler Prozess und nicht eben Blättchensammler wie bei der Hausbank, sage ich jetzt mal, mhm. sondern wirklich straight on, geht, geht die Post ab und dann dauert das noch, ich sag mal, wenige Tage on top, ja, und dann haben wir aber schon die, ich sag mal, Klarheit, ey, du kannst zum Notar gehen. Absolut. Oder? Ja, wie, sieht absolut. Das? wie sieht das aus? Also wie gesagt, wir. das ist jetzt auch wieder der Vorteil. Du hast es am Anfang gesagt, wir haben eine Größe. Unsere Berater haben alle Direkteinreichungen bei den Banken. Das heißt, es geht nicht noch über irgendeine Clearingstelle oder noch über einen anderen Weg, sondern unser Berater für die Bank, für die er sich mit dem Kunden entschieden hat, da reicht er direkt ein und da haben wir Bearbeitungszeiten dann für den Antrag, zum Kreditvertrag von drei vier fünf Tagen so und das muss man sich mal vorstellen und, und äh, genau nicht drei Wochen wie wir es eben festgestellt haben oder vier oder, oder fünf, fünf. Ne? genau Im, im schlechtesten Fall so und dementsprechend ähm, ist das natürlich auch für den Kunden dann ganz ganz äh, ein großer Vorteil dass er ganz ganz schnell die die Entscheidung dann auch hat und es auch schriftlich hat ne? also ja. wir wir erstellen auch vorher ähm, ähm, entsprechend äh, ein Zertifikat. Das ist, gehört beim Prozess auch dazu, dass der Makler auch gegenüber dem Verkäufer auch sagen kann, ich habe das hier geprüft, ich habe hier wirklich Kunden die entsprechend da ähm, bonitätsmäßig geprüft sind. Du kannst dich darauf verlassen, dass das Geschäft, was wir hier gemeinsam machen, auch vernünftig abgewickelt. Genau. Und hier mal schreibt einfach mal in die Kommentare rein, ob ihr letztendlich so schon arbeitet, ja, wirklich prozessorientiert oder die Finanzierung aus der Hand gebt. Einfach mal hier reinschreiben, nämlich sehr spannendes Thema. Und ähm, also zu guter Letzt einmal kurz zusammengefasst. Punkt ist, äh, ein, ein, ein guter Makler braucht einen guten Prozess. Vor allen Dingen einen Finanzierungsexperten. Ähm, das Coole ist, er hat einen Finanzierungsexperten, jetzt in dem Fall äh, durch die Credit Web, ähm, der pro Makler ist, der den Makler unterstützt. Äh, am Ende des Tages habe ich auch als Makler noch mhm. was davon, was ja auch von Vorteil ist. Und ich habe vor allen Dingen einen, einen, einen beschleunigten Prozess, dass ich weiß, ich kann zum Notar gehen. Also ich sage mal Speed of Closing. Ne? Das heißt, ich kann schnell den, den Sack zumachen Absolut. und zum Notar gehen, was ja auch cool ist. Und ähm, wie gesagt, ich kriege ja das Feedback von, von von meinen Kunden, von von unseren Immobilienmaklern, die auch happy sind und sagen, sehr cool, funktioniert, klappt, zuverlässig etc. Okay, ähm, genug der Werbung an der Stelle. Ähm, was ist denn dein persönlicher Ausblick zum Thema Finanzierung? Ich meine, wir können alle nicht Glaskugel genau. Kugel lesen. Ist vollkommen klar. Ähm, ich bin so der der Einschätzung. Ähm, würde mich mal deine Meinung interessieren, dass, ich sag mal, die Range wird so bleiben. Es wird vielleicht mal ein halbes, nochmal rauf, vielleicht mal wieder ein bisschen runter, so ein bisschen so wellenartig mhm. sein. Ich glaube, da werden wir uns in den nächsten Jahren drauf einpendeln. Das ist meine Einschätzung. Ich will das gerne mal gerade begründen. Ja, bitte. W wann hatten wir die letzte große Krise? Also wir haben jetzt natürlich... 2,9, 2,8, 2,9. 2,8, 2,9, genau. So, und da sind die Zinsen hochgegangen auf weit über 5%. Ja. Die haben wir bisher nicht gesehen. Ja. Die werden wir auch nicht sehen. Denke ich. Da bin ich auch nicht, ganz, ja. ganz, ganz fest von überzeugt. Ja, ja. So, und diese fünf Prozent oder diese vier bis fünf Prozent, die liefen bis 2012. Absolut. So und dann ging ja es so in, ja, rapide ja. runter. So, also von daher ähm, glaube ich, dass das äh, wirklich diese Range sein wird. Klar werden wir, wenn ein Kunde wenig Eigenkapital hat, wenn er vielleicht äh, vom Risiko für die Bank etwas äh, kritischer gesehen wird, dann wird er über 4% zahlen. So, aber die Range passt so. Und jetzt kommt ja noch was. Das hätten wir, äh, dürfen wir glaube ich nicht vergessen. Die Banken reagieren. Ich habe heute gerade wieder den nächsten Newsletter von einer der größten Hypothekenbanken in Deutschland bekommen die sagen, wir hatten bisher mindestens 2% Tilgung. Wir gehen ah, jetzt runter 1, auf 1,3%. Ja, ja. so, das heißt, die Rate für den Kunden bleibt gleich. Jetzt darf man natürlich auch nicht sagen, okay, ist doch super, dann ist ja alles gut. Dadurch verlängert sich natürlich die Laufzeit des Darlehens, aber ähm, wir wissen einfach, dass äh, die Kunden, ähm, dann geht der zweite Partner wieder, also der Partner, der bisher nicht gearbeitet hat, weil die Kinder da sind, geht wieder arbeiten. Vielleicht wird dann doch mal was geerbt. Man hat vielleicht irgendwo noch einen Sparplan, der dann irgendwann fällig wird. Also die Leute, und das ist meine Botschaft, keine Angst haben, die Zinsen sind auf einem Niveau, das kannten wir. Diese Krise haben wir gut gemeistert und wir werden auch diese Krise meistern. Absolut. Immobilien ist immer immer da. Es wird ähm, Spekulanten, die Grundstücke gekauft haben, weil sie vom Prinzip mit fast 0% Zinsen die finanzieren konnten. Das heißt, es wird auch wieder äh, Grundstücke geben, es, die Fertighaushersteller werden äh, sicherlich ihr Geschäft machen. Jetzt mache ich keine Werbung für die Fertighaussteller, sondern das bedeutet, wenn ein Kunde doch eine Immobilie hat und sie gegen eine neue tauscht oder sagt, ich möchte doch noch nochmal neu bauen, dann wird ja eine Immobilie frei. Ja, ja, das, das ist das, ist das Geschäft für, für unsere Makler, genau. ähm, die wir dann haben. Also von daher also, bin ich fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Niveau, was wir jetzt haben, wenn die Unsicherheiten ein Stück weit weg sind, äh, Energiekrise wird sich einpennen, dann werden wir wieder gemeinsam gute Geschäfte machen. Genau. Also ich, ich, ich denke… Es wird nicht runtergehen. Also, es ja. wird nicht mehr Nein. jetzt wieder in die Richtung 1 oder das was gehen. Das sehe ich gar ja. nicht. Ja, also, ja. es wird sich äh, irgendwie hier so seitwärts äh, weiter bewegen mhm. in den, in den nächsten Jahren. Wie gesagt, hohe Zinsen werden wir in der Form, wie wir sie auch mal hatten. Wir beide kennen die ja noch. Ne? Ich habe ja. äh, Immobilien verkauft mit sieben, acht Prozent. Und, äh, und unsere Schwiegereltern ne? hatten zwölf Prozent. Genau. Den also, so genau. Den haben. Spaß muss man sich wirklich äh, einmal ja. geben. Ne? Also, wir mhm. kennen das zum Glück. Ne? Also, insofern alleine schon ein Grund mehr, ne, hier erfahrenen äh, Leuten zu vertrauen, äh, was auch nicht ganz unwichtig ist äh, auf jeden Fall. Ähm, auf den Punkt gebracht, äh, nochmal ganz wichtig, also wenn ihr da draußen wirklich als Immobilienmakler ein sicheres, nachhaltiges Geschäft aufbauen wollt, dann geht kein Weg an dem Thema, Thema Finanzierung vorbei, weil ihr müsst euch dem stellen, weil ansonsten ist das Risiko ähm, äh, im Außen zu groß, dass euch Geschäft äh, kaputt gemacht wird, euch Notartermine platzen viel zu lange Bearbeitungszeiten euch letztendlich sozusagen die Butter vom Brot nehmen. Und das müsst ihr vermeiden. Und das könnt ihr nur, indem ihr selber anfangt, etwas zu tun, dagegen zu steuern und das Ding in die Hand zu nehmen. Und genau das wollen wir euch hier und haben wir euch heute hier nochmal ein bisschen detaillierter erklärt. In der Infobox findet ihr auch den Link bzw. die Ansprechpartner ähm, von der Credit Web hier. Ganz wichtig, äh, ein sehr, sehr guter Partner kann ich, wie gesagt, nur empfehlen und ich bin auch schon seit über 30 Jahren in dem Finanzierungsgeschäft mit dabei und äh, deshalb äh, habe ich auch hier diesen Partner sorgfältig ausgewählt für unsere Kunden. Vielleicht auch für dich der Richtige. Ich bin mir sogar sicher, dass es für dich der Richtige ist. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann solltest du auf jeden Fall einen Daumen hoch lassen, unseren Podcast bzw. YouTube-Kanal abonnieren, folge uns auf Instagram, Facebook, TikTok, wo auch immer. Ja Und schreib, schreib gerne einen Kommentar hier runter, wie du bisher mit diesem Thema umgegangen bist. Oder aber auch, hast du die Erfahrung gemacht, welche Finanzierung ist dir vielleicht geplatzt? Und wir antworten dir sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, alles Gute. Klaus, vielen Dank an dich Heinz, danke, und viel Erfolg dabei. Da gerne. Danke.